Der Wohnungsmarkt in Österreich ist im Jahr 2021 in neue Sphären vorgedrungen. Es wurden mehr als 56.000 Eigentumswohnungen verbüchert. Das ist ein Plus von 11,4% im Vergleich zum Jahr 2020. Der Gesamtwert der verkauften Wohnungen belief sich dabei auf 14,9 Milliarden Euro. Ein Plus von 22,8%. Prozent. Typischerweise kostete eine Eigentumswohnung in Österreich im Jahr 2021 241.500 Euro. Der Quadratmeterpreis stieg im Jahresvergleich um 8,1% auf 3.791 Euro. Auf Bundesländerebene ist Vorarlberg das teuerste Pflaster, gefolgt von Tirol, Salzburg und Wien. Die teuerste Landeshauptstadt ist Bregenz vor Innsbruck und Salzburg. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen hat sich aufgrund von Inflationsängsten nochmals verstärkt. Das Angebot ist in vielen Regionen weiterhin knapp und die Zinsen befinden sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Diese Kombination hat dazu geführt, dass die Preise im Jahr 2021 nochmals spürbar gestiegen sind. Detailliertere Zahlen, Daten und Fakten zu den einzelnen Bundesländern bzw. Bezirken finden Sie auf remax.at. Übrigens, sollten Sie daran denken, Ihre Eigentumswohnung zu verkaufen, dann nutzen Sie die Möglichkeit der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Wir freuen uns auf Sie!